Barry ist schon wieder weg, ne? Äh, ich werde ab sofort auf Safe State 2 speichern und dann mal schauen, was passiert, wenn ich Barry töte. Ah, ne, Barry ist hier. Ich will diese Genugtuung haben, dass ich Barry die Waffe nicht gebe. Ich frage mich, ob das ein alternatives Ende auslöst oder so vielleicht sogar. Weil vielleicht die Wahrheit nicht erfahren von Barry. Wenn wir die Waren überhaupt erfahren, ne? Ich vertraue dem Du noch nicht. Also. Äh, wo habe ich die? Da. Adlermedaille und Wolfsmedaille. Das war ziemlich leicht. Okay, ich spiele auch auf Easy. Also mit Easy-Charakter auf Medium, glaube ich, auf Normal. Aber das war ziemlich leicht. Ich kann mir vorstellen, wenn die schneller läuft und ein bisschen mehr Damage macht, dann kann es schwer werden. Dass wir Barry die Waffe gegeben haben, war sicher eine Hilfe für uns. Kann ich mir vorstellen. Aber Barry ist trotzdem mit Arsch. Quatsch mal mit dem. Okay. ja, jetzt ist natürlich alles okay. Barry hat hier alles im Griff. Natürlich. Dass ich vorhin gerade noch eine Waffe in die Fresse gehalten habe. Ja, das macht... Nee, das ist gar nicht so schlimm jetzt. Dass er mich vorhin einfach liegen lassen hat, dieser Wichser. Ja, yeah, kein Problem. Okay, es ist gut. Ich wollte, ich habe mir jetzt mal überlegt, ob ich wirklich aufhören will, letztes Mal zu spielen. Äh, ich bin gerade recht happy, weil ich bin jetzt doch schon fast zwei Stunden dran. Wieder. So, von daher denke ich, ist schon richtig. Aber ich glaube auch, wir kriegen das heute auf jeden Fall fertig. Ich habe jetzt nicht mal 4 Uhr bei mir. Oh, wie scheiße das gerade aussah, da drückt Ball auf. Haben ja, wir eine andere Wahl? Nein. Will ich das? Nein. Aber ah, wir müssen. Ich habe Dringen Sie mit Jill ins Labor ein. Und die nächste. Ja, guck mal hier. Besiegen Sie John. Dringen Sie in das Labor ein. Schließen dieses Spiel mit Jill, mit Jill ab. Wir werden bald fertig sein. Und das alles wird wahrscheinlich... Ziemlich viel davon wird auch kein Banzer hat... Das geht? Okay, wenn sie stacken vielleicht. Äh, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, viele Erfolge davon sind dann auch noch, mach's mit Chris, was ich nicht machen will. Auf dem Schild steht, öffne nur im Notfall möglich. Ich bin der Notfall. Ich muss mich nicht schlecht fühlen, weil ich so viel gespeichert habe. Also... Nee, warte mal. Ich behalte die Shotgun mal noch trotzdem. Okay, Kanister. Muss ich Zombies anzünden? Oh nein, das sind viele Zombies. Eine MO-Diskette? Nice. Wenn ich jetzt töte, stehen die alle wieder auf. Ich habe Paranoia jetzt. Ne, das würde ich... Dann komme ich da raus und dann sind da 20 von diesen... Nicht Huntern, aber die, die ekligen, die Runner. Ich weiß absolut nicht, wo ich hin muss. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal um. Oh, oh, oh, oh, da war eine Tür. Da ist eine Tür, das hätte ich nicht, das hätte ich nicht gesehen. Äh, ja, mach mal. Gail Holland. Die Initialen müssen alphabetisch angeordnet werden. LLL CESS CELL LSS c e l l l l, -L s äh, Nein. C. Das brauche ich jetzt Natürlich brauche ich das. Wir haben Clark. Die Initialen müssen... Ja, bitte. Oh. Wir haben Alex. Dann haben wir Gale. Nein. Wir haben A. Dann haben wir C. Ja. Was habe ich jetzt getauscht? Okay, Alex noch am Anfang. Sehr gut. Da ist E. Als hier jetzt Clark. Okay, das ist richtig. Gale ist auch richtig. Nein, nein, das stimmt schon. Kann ich hier noch irgendwas machen? Brief des Forschers. Meine liebe Ada, wenn du diesen Brief. Okay, warte mal kurz. Ich schreibe mir das mal kurz alles auf, was hier wieder zusammenkommt. Sonst sind es zu viele Infos, die ich mir nicht alle merken kann. Punkt 1 ist, einmal haben wir C-E-L-L-L-S-S. -S. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht, aber ich habe schon mal Cell da drin. Das gefällt mir schon mal, also die Zelle. Meine liebe Ada, wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute hätte ich die Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Verstands, wenn ich an mein bevorstehendes Schicksal denke. Ich würde alles geben, nur nicht von einer, um nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommst. Aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hole bitte das Material aus dem Raum für visuelle Daten. Aktiviere dann den Selbstzerstörungsmechanismus des Hochspannungsraums und flüchte von hier. Bitte um unternimm alles in deinen Kräften stehen, um diesen Unfall publik zu machen. Falls noch alles normal funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. Ich habe das Terminal im kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, sodass du dich unter meinem Namen und mit deinem Namen das Passwort anmelden kannst. Ada. Hey, das kann ich alles wegstreichen. Das waren alte Rätsel. Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in der Etage 2 zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten ist. Aus Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort hier in einem Röntgenbild verschlüsselt. Ich kenne dich und ich bin mir sicher, dass du das schnell herauskommst. Ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich hoffe, du brauchst mich in diesen Zuschauern nie zu sehen. Doch falls du mir in meinem schrecklichen Form begehen solltest, erlöse mich bitte von meinen Qualen. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Ada. In Liebe, John. Also haben wir John als Namen. Ada ist das Passwort. Ja. John Ada. mal kurz wir haben ich sehe l -E -S -E. ich glaube das ist falsch also ich habe gerade überlegt was hier hinten halt dargestellt wird alphabetisch aber wir die initialen müssen also die initialen ne? die initialen alphabetisch angeordnet werden. habe ich gemacht wie auch immer. Kann ich hier sonst noch was machen? Okay. Ich muss kurz schauen, was rot glüht. Ganz unten. Dann die Wirbelsäule. Äh, das war das C. Ah, okay, ich hab's gecheckt. Okay, okay. Ich hab's gecheckt. Ich hab. Das C E -L, L L S S ist nix. Wir haben John, Ada und jetzt haben wir C E. Jetzt muss ich kurz schauen. Ich glaube, die Leber war noch dabei. Ja. Und die Lungen. Leber und Lunge. Nein. Liver und Lungs, ja klar, Liver und Lungs. Cell. Okay, ich war sogar richtig mit Celle. Wow, ich bin gut. Ich bin scheiße, aber ich bin gut. Also wir haben John, Ada und Cell. Muss ich schon schauen. John ist der Name, Ada ist das Passwort. Also, warte mal, ich mach mal... ...Name pw für Passwort und Tür ist Cell. So, ist aufgeschrieben. Ich hoffe, das funktioniert. Dann haben wir diesen Raum mal erledigt, so wie es aussieht. Das ist gut. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Hier hinten sind zwei abgeschlossene Türen. Okay, die sind noch abgeschlossen. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann danach herauskommen müssen. Die sind zu, ob wir es da gehintet, dass man nichts machen kann damit. Dann bleibt nur noch diese Tür hier drüben. Ein Teil einer Leiche. Da war eine Magnum-Munition. Ich habe die gesehen. Ich müsste halt hoch nochmal an den Zombies vorbei. Aber ich könnte die brennen. Das wäre halt eine Option, die ich habe. Login ist John. Passwort ist Ada. Wow, richtig gut der Computer Kann ich ihn auch aufmachen? V-Act. Notiz eines Forschers. Es gibt begründeten Anlass zu der Vermutung, dass das t virus muttergen das Genom im Körper seines Wirts beeinträchtigt. Der Körper des Wirts geht einer Wiesermaßen in einen stabilen Ruhezustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegende Zusammensetzung des Körpers. Der Wirt mutiert dabei allmählich zu einem humanoiden Wesen. Wir haben diesen Wesen den Namen V-Act gegeben. Also Virus-Act wahrscheinlich. Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeit und die erstaunliche Muskelentwicklung. Nach der Umwandlung wird es wendiger und aggressiver. Vier unserer Forscher sind beim Versuch, es zu führen, und bereits ums Leben gekommen. Das Gehege wurde umgehend zum Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Unfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Dieser ebenso gefährliche wie kostbare Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Die Terminierung ist völlig ausgeschlossen. Letztendlich beschlossen wir es zu gefrieren und den Körper im Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Ich habe nicht, dass du das so sagst, ne? Okay, ist sonst nichts. Okay, dieser Teil gibt jetzt viel mehr ähm, Resident Evil Vibes, aber aus dem Film schon, momentan. Ich glaube auch nicht der Erste war das, oder der Erste, es kann sein, dass es der Erste ist. Also wir haben jetzt einige Türen aufgemacht. Das ist alles unter High Voltage. Ich wir jetzt trotzdem mal auf ein bisschen. Und jetzt haben wir da drüben eine Tür, die auf ist. Ich gehe mal gucken, was da drin ist. Das müsste die gewesen sein. Oh, jetzt wird es schon noch spannend, finde ich. Das sieht wichtig aus. Klingt das voll lustig. Fax. An Säuberungsabteilung. Zuhanden, handen, Manager Säuberung, von Raccoon katastrophenbekämpfungsausschuss Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder der Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Drittes durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht, als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden infiziert und sterben. Fast alle Überlebenden diesen Unfalls melden, meiden, melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich ich diese Opfer auch Sinn. Sie unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Arschloch. Naja, mit einer MO-Diskette können wir das machen. Was für ein Zufall. mal da rein. Hinter dieser robusten Tür scheint es etwas zu geben. Öffnen. Ah. Achtung, Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Sieht aus wie ein Nachtankgerät. Habe ich jetzt... Okay, nein. Ich dachte schon, ich habe jetzt Treibstoff dabei. Ja. So, wir gehen jetzt speichern. Ist mir egal. Ich habe so viele Speicherpunkte jetzt dabei. Wir gehen speichern. Und dann... Ähm... haben wir oben, glaube ich, ja was, eh freigeschaltet. Da, wo der Speicherraum ist. Da war ja auch noch eine Tür. Das sind aber zwei Zombies, die ich kurz rum, umlegen muss und dann verbrennen wir die noch schnell. Und zwar bevor ich speichern gehe. Wie viel habe ich noch? Noch eine. Ja, wir räumen jetzt kurz auf hier. Weil dieser Raum wird sicher noch wichtig sein, deswegen. Ich lege kurz Heilzeug rein. Die Magnum-Munition. Magnum, Magnum kann ich auch mal mitnehmen. Und den Dia-Filter lasse ich ganz kurz hier, den nehmen wir nachher mit. Den haben wir hier gefunden, der wird wichtig sein. Ganz einfach. Vielleicht kann ich beide gleichzeitig verbrennen. Das wird den Erfolg geben. Ich muss sie nur auf die Stelle, dieselbe Stelle bringen, wenn sie nicht tot sind momentan. Vielleicht reicht es nicht darüber. Schade. Also eigentlich brauche ich das schon. So, Zuerst kurz gucken, ob die reloaden noch. Also die müssten jetzt eigentlich despawnen, weil sie verbrannt wurden. Rein theoretisch. Ich habe aber am Anfang so exzessiv gespeichert, dass mir die Items ausgegangen sind. Jetzt habe ich Angst zu speichern, aber jetzt bekomme ich plötzlich so viele nachgeworfen noch. echt tricky also die bleibt mal hier jetzt muss ich mich halt entscheiden was für eine waffe ich mitnehme also die diafilter kommen wieder mit und ich glaube mal meinem magnum So, und jetzt muss ich Safe Set 1 offen lassen, weil ich will unbedingt sehen, wie der andere verreckt noch. Ich glaube nicht, dass der gut ist immer noch nicht. Barry. sieht voll gut aus mit der Magnum, die wir da haben fette waffe in der Fresse. ich hätte da das äh, benzin noch da auffüllen können ich mache das jetzt nicht jedes mal wenn ich sterbe das war jetzt pech wird schon gut gehen Und wenn ich mache ich es halt noch Eine MO-Diskette, Nummer 2. Okay, wir müssen also drei MO-Disketten finden wahrscheinlich. Ich habe kein Passcode. Sicherheitsprotokolle. Heliport nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforces bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug. In Notfällen wird der Aufzug angehalten. Zweites Untergeschoss. Raum für visuelle Daten nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt, benötigt den Zugang zum Raum für visuelle Daten. Die Genehmigung des Raummanagers Keith Arving. Gefängnis. Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher, E. Smith, S. Ross oder R. Wesker, muss bei der Genehmigung des Viruseinsatzes anwesend sein. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorgehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusiven Ausgabeterminals in den einzigen Abteilungen des Chefforsche wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum wird als eine Nitronverbindung zur primären Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist der leitenden Mitarbeiter vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Verwendung von Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforscher mit dem P Entwicklung des Tyrant nach Verabreichung des T-Virus nicht weiter Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation MA39 Cerberus. Oh, dann den kennen wir aus dem Film, ja. f FI 03 Neptune. MA121 Hunter Den Tyrant, die kennen wir auch. Ich glaube, wir kennen alle jetzt. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Entwicklungsteam 8462. 8462 Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit Kenneths Film anschauen. Oh fuck, stimmt, den haben wir immer noch. Das war ziemlich unspektakulär. Sorry. Ich habe es da mehr erwartet irgendwie. Na gut, ich glaube, das war's. Hm. Ich gehe mal kurz ablegen. Ich habe echt viel im Inventar gerade, ich weiß, ich muss ein bisschen aufräumen vielleicht mal. Ich kann gerade überlegen, wir haben den Schlüssel mit dem High-Voltage-Logo drauf. Und wir haben die MO-Diskette, die wir unten verwenden können. Ich vermute mal, die dritte MO-Diskette kriegen wir dann in einem von diesen beiden Räumen, die jetzt noch abgeschlossen sind. Weil danach sind dann auch mal langsam... Ja, danach sind alle Türen offen. Ich bin... Warte mal, wie sieht Drei Messer, drei... Schocks, das ist okay. Die Schocks sind effektiver, glaube ich. Aber ich bin jetzt schon gespannt, wie das noch ausgeht, ehrlich gesagt. Wir sind ja zwei Stunden dran erst. Das geht voll klar. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht noch ein bisschen Assassin's Creed danach spiele. Falls ich fertig werde. Hier müsste noch einer leben. Der hier wird spannend, auf jeden Fall. Wir gehen mal ins Labor rein. Oder ich sollte vielleicht das andere noch aufmachen, dass ich den Schlüssel danach droppe. Nein. Okay, jetzt. So. Irgendwas ist hier halt, ne? I, I, I, Was ist das? Das ist absolut eklig. Das ist absolut widerwärtig. Aber hier sind noch mehr Luftschächte. Okay, okay. Also wir sind durch diesen einen Luftschacht gekommen. Ähm, da ist das Insekt durchgekommen. Hier hinten ist noch ein dritter.